Abnehm-Tagebuch von Beginn an. In diesem Abnehmtagebuch tagebuch schreibt ihr alles auf, was du isst und wann du isst. Ergänzend, höre dir einmal in der Woche den Text an. Je öfter in den ersten drei Wochen, desto besser.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 in dein Inneres fließen und fühl, was sie in dir bewegen können. Vielleicht fühlst du es gleich ganz deutlich. Vielleicht braucht es aber auch ein paar Momente. Du brauchst dabei nichts zu tun. Du brauchst nicht helfen. Du brauchst nicht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 wenn du meinst, dass jemand es brauchen könnte. Kommentiere, stelle Fragen in den Kommentaren unter dem Video dazu. Abonniere am besten meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst. Wenn du eine Online-Hypnose-Sitzung mit mir wünschst, weil du dir erlaubst, noch in diesem Leben, deine Ressourcen effizienter einzusetzen für deinen Wohlstand und dein Wohlbefinden, dann wähle auf meiner Webseite innerjane dein Thema aus und melde dich einfach per E-Mail an. Du würdest nach einer entsprechenden Hypnosesitzung störende Glaubenssätze loslassen zum Thema Geld, und dein Reichtum kommt schneller zu dir als vorher. Du kannst das Rauchen aufgeben mit Hilfe der Hypnose oder abnehmen und dein Wunschgewicht halten können. Ich empfehle und führe durch Online-Hypnosesitzungen für Wohlbefinden in Stress- oder Krisensituationen oder auch Nachdenken, um den Ballast zu und Blockaden zu lösen. Das Unterbewusstsein des Menschen ist der Bereich, die Schnittstelle sozusagen, mit der ich arbeite und viele langwierigen, lästigen, sabotierenden Gewohnheiten ganz einfach zu Beenden helfen. Aber auch beim Neuen Erschließen wie bei Schülern, Studenten oder Erwachsenen in Fortbildung die Unterstützung vom eigenen Unterbewusstsein nutzen wollen, um besser das Neuerschlossene zu behalten. Denn das ist ein enormer Schatz. Wir sehen uns dann in Online-Hypnosesitzung oder im nächsten Video. Bis dann!